Herzlich willkommen zurück aus der Minipause. Wir starten in den dritten Slot in der ersten Session hier auf Bühne 2. Jakob mix kennen viele von euch, gestern erfolgreich uh, Jeopardy Co-Champion geworden neben Dominik am Montag. Ähm, ist ja ganz aktiv in der g szene oder das ist szene in der Kommandozeilen, JavaScript, Python, Postgres, Nerd-Szene. Ähm, deswegen auch auf der ist immer wieder gerne mit dabei. Er ist unter anderem auch MapTime Salzburg-Koordinator, ist in der us -Geo ganz aktiv und arbeitet beim Maximum in Mutterstadt. Jakob wird uns was erzählen zu einem ja, Potpourri aus Kommandozeilen-Tools. Das quasi, schließt direkt an an GEDAL-Tools mit weiteren anderen ähm, Programmen, die ihr nutzen könnt. Die Kommandozeile ist super. Ähm, habt keine Angst vor Programmieren. Da spart ihr euch viele Klicks und könnt sehr effizient arbeiten. Und damit will ich sagen, viel Spaß bei Jakobs Vortrag. Hallo, mein Name ist Jakob Mix und ich erzähle Ihnen heute etwas über das Thema GIS mit der Kommandozeile. Ich bin gelernter Geoinformatiker und äh, Anwendungsentwickler und außerdem bei äh, der OSGO als äh, Charter Member aktiv. Ich arbeite bei Maximum, wir sind ein äh, Büro für Geoinformatik und bieten Dienstleistungen im Bereich GIS, Webmapping und GDI an, bieten maßgeschneiderte WebGIS-Lösungen an, äh, entwickeln Softwarekonzepte und Software. Äh, betreiben Softwareentwicklung und außerdem machen wir im Prinzip eigentlich alles, was mit Geodaten zu tun hat und sind auch in der Beratung und der Schulung tätig. Erstmal die Frage, warum man überhaupt eine Kommandozeile äh, Geodaten verarbeiten will. Ich dachte, das ist eigentlich ein sehr ein bestimmtes Randthema, aber ich habe dazu einfach mal recherchiert und eine Liste zusammengestellt mit äh, spannenden äh, Tools und habe für meine Verhältnisse, sage ich mal, eine sehr große Resonanz äh, erhalten, also mit sehr vielen Retweets und Likes und sehr vielen Kommentaren. Und daraufhin habe ich angefangen, äh, eine Liste zu verfassen, die auch auf äh, GitHub äh, frei zur Verfügung ist. Der Link äh, den zeige ich später. Und habe äh, äh, mich weiter mit dem Thema beschäftigt. Und dann natürlich die Frage, äh, was ist der Vorteil, wenn ich mit der Kommandozeile. Äh, Geodaten bearbeite als äh, jetzt im Vergleich zu einem Desktop-GIS. Und zwar einmal ähm, sind Prozesse, die ich mit der Kommandozeile mache, äh, viel leichter reproduzierbar als in einem Desktop-GIS. Also, wenn ich jetzt einen bestimmten Prozess habe und das irgendwie mir anklicke im Menü, dann muss ich mir ja quasi aufschreiben, wie ich das jetzt äh, gemacht habe. Und das kann ich mit der Kommandozeile viel äh, leichter eben nochmal nach machen. Also gerade wenn ich jetzt sehr häufig einen bestimmten Prozess mache, kann ich den eben automatisieren mit der Kommandozeile. Dann ähm, Kommandozeile ist äh, sehr viel leichtgewichtiger zum Installieren als jetzt ein, also ein gesamtes Desktop-Programm. Und außerdem sind Kommandozeilentools relativ zeitlos. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein Kommandozeilentool vor fünf Jahren oder zehn Jahren geschrieben habe, dann geht es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit jetzt auch noch. Während, äh, ich jetzt, wenn ich einen Desktop GIS vor zehn Jahren bediene, ist das wahrscheinlich komplett anders. Und äh, von dem her ist es, äh, das ist die Kommandozeilen Tools eben sehr praktisch, um quasi Prozesse, die langfristig laufen sollen, eben ähm, zu manifestieren. Man kann natürlich noch einwenden, es gibt auch bei QGIS zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeiten mit Python, äh, dann Sachen zu automatisieren. Da muss ich aber oft auch wieder das Programm öffnen, was dann auch wieder ein hoher Aufwand ist, aber es natürlich hat auch seinen, seinen Zweck und seine Anwendung. Insgesamt, wenn es darum geht, um mit der Kommandozeile äh, Geodaten zu verarbeiten, dann ist gleich das erste Programm, was vielen einfällt, GEDAL OGR. Darüber habe ich äh, bei der letzten Foskis schon eine längere Demo-Session gehalten und soweit ich weiß, gibt es bei der diesjährigen Foskis auch wieder einen Vortrag darüber. Deswegen äh, werde ich mich jetzt über die speziellen GDAL OGR äh, Tools, oder äh, werde ich mich damit heute nicht befassen, aber ähm, das führt mich gleich zu den ersten äh, Tools, die ich vorstellen möchte und zwar äh, Fiona und Raster.io. Das sind im Prinzip Wrapper äh, für äh, GDAL OGR, die in Python geschrieben sind und eine wesentlich einfachere Schnittstelle haben und auch die Ausgabe ist wesentlich einfacher zu äh, verstehen, weil die ganzen also GDAL OGR ist ähm, auf jeden Fall mächtiger als jetzt Fiona und Raster.io, aber äh, ist eben halt auch ein bisschen komplizierter zu bedienen. Wir Fangen wir jetzt gleich mal an mit äh, FIONA, das ist das Äquivalent zu OGR, also die, äh, der Teil, der für die Vektordatenbearbeitung äh, zuständig ist. Damit kann ich viele gängige Formate also CSV-Dateien, Shapefile, GeoPackage, GPX und GeoJSON Das sind zwar nicht alle Formate, die man jetzt üblicherweise hat, aber schon äh, ein, ein häufige, die man eben hier so unterkommen. Wenn ich das äh, installiert habe, das Programm, dann äh, kann ich äh, in der Kommandozeile äh, `fio` eingeben und das gibt mir dann alle Möglichkeiten, äh, die das Programm eben hat. Im Wesentlichen sind es äh, Kommandos, die eben hinter das FIO angehängt werden, also Bounce, Calc, `cuts`, äh, Collect und so weiter, die jetzt hier auch geschrieben sind und jede dieser einzelnen Tools hat auch nochmal eigene äh, Hilfeseiten. Ich gehe jetzt äh, auf eins ein, das ich äh, sehr nützlich finde und zwar äh, Info. Damit kann ich mir von, einem, von einer äh, Vektordatei äh, eine Übersicht geben lassen. Also, erstmal, was ist es für ein Format? Dann, welche Properties hat es? Also, jetzt quasi in der desktop gis sprache werden es jetzt quasi in der Attributtabelle die Spaltennamen. Der wird mir jetzt eben angezeigt. Das sind jetzt hier die, also hier diese Properties und welcher Datentyp da drin das ist, also String, also der ein Text mehr oder weniger. Dann handelt es sich hier um eine Punktgeometrie, ein Koordinatensystem und die Bounds, also die Eingrenzung habe ich. Und die bekomme ich mir eben als relativ übersichtlich, als, äh, als äh, jason eben halt einer Datei, die eben häufig im Web oder auch äh, darüber hinaus viel zum Austausch von Daten benutzt wird. Ich kann mir aber auch, wenn ich jetzt nur an einem spezifischen Eigenschaft von einem Layer interessiert bin, ähm, mir zum Beispiel mit dieser, diesem Flag Count äh, ausgeben lassen, ähm, dass jetzt quasi nur 177 äh, Features hier in diesem Layer drin sind, also jetzt in dem Fall eine Shape-Datei, dann kann ich mir die Bounce ausgeben lassen, also die Begrenzung des Koordinatensystems und das führt mich dann auch gleich zum nächsten Tool, das Raster.io, da kann ich mir auch, wenn ich das installiert habe, mir ein das Rio, dazu heißt dieses Tool dann eingeben und dann kriege ich eine Übersicht über die vielen Möglichkeiten, die das hat. Und da zeige ich jetzt auch zum Beispiel das äh, äh, rio-info. Damit kann ich mir jetzt äh, von ähm, äh, einem TÜV, also von einem, einer Rasterdatei, äh, jetzt ausgeben lassen, äh, welche Eigenschaften äh, das alle hat, alles hat. Und hat ähnlich wie das äh, äh, Tool von Fiona auch dann wieder weitere... Ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel kann ich Bounce äh, mir ausgeben lassen. Da äh, kriege ich dann ähm, von von dem Raster kriege ich dann als valides geo GeoJSON mir äh, dann die äh, die Geometrie, das, das, das Feature und kann das dann wiederum weiterverarbeiten und mir beispielsweise in Desktop-GIS anschauen oder auch äh, in ein anderes Format umwandeln. Das ist ganz praktisch, dass ich da quasi mit relativ übersichtlich die hier die Begrenzungen eben bekommen kann. Dann kann ich auch Prozessierungen machen oder ein häufig einen häufigen Anwendungsfall ist, dass ich quasi für ein, eine Rasterdatei baue ich mir sogenannte Overviews oder Übersichten oder Pyramiden, wie man es auch immer nennen will und das sind im Prinzip Verkleinerungen des Rasterdatei und damit, wenn ich sie quasi in einem, in einem Viewer anschaue, in einem Desktop GIS oder im, im Web, dass ich dann, dass das Bild schneller geladen wird. Und diese Übersichten, die kann ich direkt mir bauen lassen mit diesem Befehl, also einfach minus Bild und dann automatisch. Und dann kann ich mir anzeigen lassen, welche Übersichten ich habe und dann wird hier gezeigt, ich habe jetzt hier für jedes Band habe ich jetzt diese Übersichten gerechnet. Das ist ein ganz praktischer Befehl, der auch mit GDAL auch geht, aber hier relativ äh, elegant und schnell getan ist. Soweit zu den beiden äh, Python-basierten Tools. Jetzt geht es weiter zu den JavaScript-basierten. Äh, äh, das ist äh, einmal MapShaper, auf das ich jetzt genauer eingehen werde. Das ist äh, grob vergleichbar mit dem Fiona-Programm. Dann Turf, das ist äh, dazu da, um Geoprozessierung äh, zu betreiben. Also ich kann dann äh, alle möglichen äh, typischen äh, Algorithmen anwenden, zum Beispiel ich kann einen Buffer rechnen, also ein Puffer um mit eine bestimmte Geometrie und auch noch viele weitere Dinge. Dann äh, GeoJSON IO, das ist auch spannend. Damit kann ich mir äh, GeoJSON-Dateien, die bei mir auf der auf dem Desktop rumliegen, kann ich mir mit einem Befehl in der Kommandozeile direkt im Browser anzeigen lassen. Das ist dann natürlich dann doch wieder außerhalb von der Kommandozeile trotzdem äh, sehr praktisch. Dann OSM to GeoJSON, damit kann ich mir OSM-Dateien in GeoJSON umwandeln und dann auch wiederum weiterverarbeiten in beliebig äh, viele und beliebig andere Formate, also Shapefile oder GeoPackage, was auch immer ich haben will. Und diese Bibliotheken, die sind oftmals aus, kommen ursprünglich aus dem Web Development, also aus der Webentwicklung. Und äh, waren einfach ganz normale JavaScript-Bibliotheken, die dann irgendwann mit einer Kommandozeilenschnittstelle versehen wurden und jetzt eben auch auf dem Desktop benutzt werden können. Und dazu schauen wir jetzt eben den äh, Map Shaper an. Der kann äh, GeoJSON, CSV und äh, Shapefile äh, lesen unter anderem. Und hat auch wieder eine, eine Übersicht, so eine Hilfsseite. Also ich gebe einfach MapShaper ein und äh, kann mir dann Input, Output definieren und dann die ganzen verschiedenen äh, Algorithmen, die es hier auch noch gibt. Und äh, also es hat sehr viele äh, Möglichkeiten, was man machen kann. Und ich zeige jetzt noch, was Übliches. Also ich kann es hier, ähnlich wie bei dem Fiona, kann ich mir Informationen über ein bestimmtes bestimmten Layer ausgeben lassen, allerdings nicht, die kommt jetzt dann nicht im JSON-Format so raus, sondern ähm, in so einer Art Listenansicht, was aber auch für viele Fälle absolut in Ordnung ist. Ich kann äh, Dateien relativ leicht umwandeln, das ist äh, angenehm, ich kann jetzt zum Beispiel jetzt hier dieses Geo-JSON, kann ich mir in eine Shape-Datei umwandeln und äh, ja kann da noch einige Sachen machen, also das jetzt hier nur ein Überblick, dass ich jetzt hier quasi mit dem, dem Tool schon recht viele GIS-Operationen gleich durchführen kann. Was eben spannend ist, dass das nur ähm, JavaScript benötigt, also Node.js äh, auf, auf dem Desktop bzw. auf dem Server und es ist kein Gdal, OGR nötig. Das ist relativ leichtgewichtig, alle diese Umwandlungen, die sind rein in im JavaScript implementiert und basieren nicht auf Gdal, OGR. Was einerseits ein Vorteil, andererseits ein Nachteil sein kann. Der Vorteil ist, dass es einfach ein bisschen leichtgewichtiger ist und ich das GEDA halt eben nicht installieren muss, aber auch viele die die Power, die hinter GEDA steht, eben jetzt auch nicht direkt nutzen kann, was für viele Fälle aber absolut ausreicht. Dann äh, kommen wir jetzt doch noch zur Desktop-GIS und zwar kann ich sowohl mit äh, QGIS, Gras-GIS und Saga-GIS äh, auch mit der Kommandozeile ansteuern und damit meine ich jetzt keine ähm, Python-Ansteuerung, -An sondern auch direkt mit der Kommandozeile. Und bei QGIS ist das das qgis process äh, Kommandozeilentool tool und damit kann ich äh, jeden Algorithmus, der in der QGIS-Processing-Toolbar äh, vorhanden ist, über Kommandozeile ausführen. Das zeige ich jetzt exemplarisch an einem Algorithmus, und zwar der Great Grid oder äh, Gitterlinien oder wie auch immer der genannt wird, äh, kann ich nehmen, damit kann ich mir einen äh, Layer erzeugen, der in dem Fall jetzt aus äh, Sechsecke, äh, Sechsecken Ecken besteht und dann kann ich eben einstellen. Ich kann halt die horizontale, vertikale ähm, ähm, Raum, im, die jede Zelle hat, angeben, dann den äh, Extend und dann das Koordinatensystem, kriegt dann den Layer raus und aussehen tut es in der Kommandozeile so. Im Prinzip, es schaut jetzt relativ viel aus, ist aber im Prinzip das gleiche, was in der ähm, in Kugis im Programm selber auch drin ist. Und zwar, ich fange jetzt erstmal muss ich das Programm aufrufen, Kugis Process, dann Run, dann muss ich hier meinen Algorithmus spezifizieren. Das ähm, teilt sich auf in der Gruppe von äh, Native, äh, also das ist die Gruppe der Algorithmen, das sind jetzt quasi die Kugis direkt eingebauten Algorithmen. Und dann der Name Create Grid. Und hier ähm, heißt, steht es Native dran, das könnte jetzt auch äh, von einem anderen äh, Algorithmus-Provider sein. Also da gibt es zum Beispiel GrasGIS, SagaGIS, GDAL, OGR kann ich jetzt auch wiederum benutzen. Oder auch von eigengeschriebenen Plugins oder eigenen geschriebenen Skripten kann ich da auch meine Algorithmen ausführen. Und was jetzt hier kommt, diese äh, äh, Variablen in Großbuchstaben, das sind im Prinzip die... Felder, die ich auch in der GUI, aus, also in der Benutzeroberfläche ausfüllen würde. Das ist jetzt der Extend, dann Typ 4, heißt ähm, der äh, Hexagons, also Sechsecke, dann das ähm, Horizontal-Vertikale-Abstände, sind jetzt in dem Fall 50.000 Meter, also 50 Kilometer, dann Koordinatensystem und äh, der Output, die Output-Datei, die ich haben will. Also in dem Fall nehme ich ein Geochasen, aber kann jetzt auch äh, jede Datei sein, die KUGIS unterstützt. Und... Um diese Werte hier rauszubekommen, also gerade zum Beispiel das Typ 4, das ist jetzt nicht sehr intuitiv, ähm, um die rauszubekommen, äh, kann man die einfach aus der GUI auslesen. Und zwar, wenn ich jetzt hier in dem Fenster bin, dann kann ich dann, wenn ich die, die, ähm, auf, das Tab, auf den Tab Lock klick, dann sehe ich hier, welche Parameter ich habe und äh, kann die dann eingeben. Und das macht eben dann Sinn, wenn ich jetzt sehr häufig immer den gleichen Prozess immer wiederkehrend ähm, ausführe. Und äh, wie schon erwähnt, das kann ich jetzt für alle möglichen äh, kugis algorithmen benutzen und äh, macht eben dann besonders Sinn, wenn ich was eben sehr, sehr häufig mache und kann ich prinzipiell auch auf dem Browser aus äh, im, im Server auf dem Server ausführen, ohne jetzt Cookies äh, äh, direkt manuell zu starten. Also ist sehr praktisch. Dann äh, äh, genau hier noch ähm, Zusammenfassung. Dann äh, jetzt noch zu guter Letzt äh, möchte ich noch auf Web-Schnittstellen äh, zu sprechen kommen, da die kann ich nämlich äh, über eine Vielzahl von äh, sogenannten Clients drauf zugreifen, also diese Schnittstellen im Web äh, sind jetzt in der Geowelt häufig äh, Geocoding-Schnittstellen oder Routenplanung. Und diese Schnittstellen, die kann ich, oft kann ich sie direkt im Browser aufrufen. Ich kann sie mit einem Programm wie zum Beispiel QGIS aufrufen oder mit einer Programmiersprache wie Python, aber ich kann sie auch mit der Kommandozeile aufrufen und damit speziellen äh, Programmen arbeiten. Und im äh, Falle von äh, Geocoding ähm, nehme ich da den äh, die Schnittstelle Photon. Das ist baut auf OpenStreetMap auf und ich zeige einfach mal ein Beispiel, äh, wie das jetzt funktioniert. Im Prinzip, äh, diese Schnittstelle kann ich unter äh, dieser ähm, Adresse erreichen und die setzt sich so zusammen, dass ich jetzt eben hier die äh, Adresse habe, dann Schrägstrich API, Schrägstrich und dann Fragezeichen und hier spezifiziere ich dann, was ich haben will. Und In diesem Fall sage ich, äh, ich möchte zum Ort Rapperswil, möchte ich jetzt die äh, Koordinaten haben und hier könnte ich jetzt alles eintragen, was ich will, also jetzt äh, Berlin, Heidelberg, Salzburg Paris, jede Stadt, die man sich vorstellen kann, kann ich jetzt hier eintragen. Und äh, wenn ich diesen äh, diese Adresse jetzt im Browser eingebe, dann äh, bekomme ich sogar direkt in meinem Browserfenster ein JSON zurück oder konkret sogar ein GeoJSON mit meinen, meinen Ergebnissen. Aber ich kann sie mir auch direkt runterladen und dazu ist dann das Programm curl ganz gut geeignet. Damit äh, frage ich jetzt eben die Adresse ab und die Ausgabe, die wird dann mit diesem Pfeil hier in eine Datei weitergeleitet. Und dann habe ich eben eine Datei, die heißt Rapperswill.geojson und die können wir jetzt hier mal angucken. Das ist ein Geojson und das enthält eben mehrere Punktfeatures mit Möglichkeiten, die eben diese Schnittstelle mir anbietet, wo Rapperswill liegen könnte. Also meistens ist es schon richtig gelegen, nur geht es dann über die Frage, ob das jetzt die Stadt selber ist, ein bestimmtes Gebäude in der Stadt oder die Umgebung der Stadt. Und das kann ich dann auch wiederum ähm, dieses geo kann ich dann auch in eine CSV-Datei umwandeln, beispielsweise, wenn ich es mir lieber in eine ähm, ähm, Tabelle anschauen möchte, und das kann ich zum Beispiel mit LibreOffice angucken, und sehe dann hier eben diese vielen verschiedenen Vorschläge, die mir gezeigt werden. Und das Gleich äh, gleiche Konzept kann ich prinzipiell auch mit Routenplanung machen. Da gebe ich dann an ähm, meinen Ort, wo ich starte, mein Ort, Ort, wo ich ende und bekomme dann eben die Route zurück. Und das ist ganz praktisch, dass ich das eben auch direkt von der Kommandozeile machen kann, ohne dass ich da jetzt ein äh, Programm öffnen muss. Zu guter Letzt, das war jetzt wirklich nur ein ganz grober Überblick von Möglichkeiten, die es gibt. Und ähm, eine Sache ist noch gesagt, dass es eben... Viele, oh, in, in, bei vielen äh, Kommandozeilen-Tools kann man die Sachen äh, auch mit Desktop-Programmen machen, aber das ist nicht immer der Fall. Zum Beispiel bei dem Tool Osmium, was ein äh, extrem mächtiges Werkzeug ist, um OpenStreetMap-Daten zu bearbeiten, das hat gar keine Benutzeroberfläche. Das heißt, da bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als an die Kommandozeile ranzugehen und kann mir da ganz äh, eben, äh, verschiedene Auswertungen mit OpenStreetMap-Daten machen, also auch im sehr großen Maßstab. Dann äh, gibt es noch viele spannende weitere Sachen. Whitebox-Tools, das ist eine weitere ähm, Möglichkeit, um Geo-Algorithmen auszuführen. Geostyler ist jetzt nur für ähm, Stildateien von äh, Geodaten. Last tools ist für Laserscanning-Daten. Und OpenDroneMap für ähm, äh, Bilder, die man von Drohnenbeflieger äh, bekommen hat, um die zusammenzusetzen. Und äh, sonst äh, habe ich eben auch noch eine Sammlung von verschiedenen äh, Programmen zusammengestellt, die dann hier auf der Folie im Nachtra Nachgang angeklickt werden können. Und es gibt noch einige andere äh, Vorträge und Blogposts zu dem Thema. Damit äh, bedanke ich mich äh, für die Aufmerksamkeit und äh, stehe gern für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, Jakob. Ähm, mir war das, mir war sehr viel noch neu, muss ich zugeben. Ähm, und bei dem, was mir nicht neu war, habe ich gemerkt, oh, das geht ja viel einfacher. Von daher, äh, zumindest für mich, Ziel erreicht. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben eine Menge tolle Fragen. Ähm, nicht überraschend geht viel um den QGIS-Prozess um das Tool. Die erste Frage wäre, da gibt es eine Übersicht für QGIS-Prozess, welche Funktionen es da gibt. Ja, also man kann mit der Kommandozeile sich auch für, also alle bestehenden Algorithmen ausgeben lassen. Ich weiß, da ist gerade den Befehl nicht auswendig, aber der ist in der Dokumentation nachzulesen. Ich habe auch äh, eben ein äh, GitHub-Repository gemacht, wo alle Kommandozeilen-Tools äh, verlinkt sind und da ist eben auch ein Link äh, zu dem Kugis process drin und da kann man sich das dann nochmal genauer anschauen, welche eben unterstützt werden in der lokalen Installation. Kann ich auch gleich nochmal reinposten. Klasse, danke. Zweite Frage wäre: Könnte man Kugels Process Prozesse per Batch hintereinander schalten, also zum Beispiel das Ergebnis von Prozess 1 als Input in den nächsten Prozess reinschieben, so ähnlich wie im Model Builder? Ähm, soweit ich weiß, geht es jetzt nur auf Dateiebene. Also das heißt, man speichert eine Datei ab und äh, öffnet eine Datei und äh, verarbeitet die wieder. Äh, das, das geht mit Sicherheit, ob man es direkt rein- und rauspipen kann, das. Äh, habe ich jetzt noch nicht äh, untersucht. Mhm. Wenn es nicht geht, müsste es man den Entwicklern vorschlagen, vielleicht, dann können Sie so ein pipe ding da reinbauen oder sowas. Das finde ich natürlich auch total praktisch. Eine weitere Frage noch zu Kugus. Kann man in Kugus auch was über die GUI machen und dann die Aktion als so ein science äh, skript aus ausgeben lassen? Also quasi wie eine Marko-Aufzeichnung, das einmal in der GUI zusammenklicken und dann zum automatisierten Durchspielen äh, ausgeben? Äh, soweit ich weiß nicht. Wobei, ähm, das habe ich ja im Vortrag auf diese einen Folie gezeigt, man kann sich bei dem Kugels Processing Fenster, gibt es dann diesen Tab äh, Logs und da stehen dann einfach die Parameter drin, die dieser ausgeführte Prozess eben hatte und den muss man dann mehr oder weniger manuell dann einfach noch in diesen Befehl umwandeln. Ist jetzt, also ist es nicht sonderlich viel, aber das wäre vielleicht auch ein guter ähm, Hinweis an die Entwickler, dass man sowas einbaut, weil das wahrscheinlich gar nicht so komplex ist, äh, so ein Kommandozahlenbefehl fort also gleich zu bauen, sodass man den einfach nur noch einfügen muss. Das wäre super wirklich, ja. Ähm, muss man Kugels dazu öffnen? Äh, nein, gar nicht. Also man muss installieren und ich habe das jetzt einfach, also ich habe es auf Linux gemacht, aber es geht mit Windows sicher auch. Also ich habe einfach ganz normales installiertes Kugels und dann ist das Kugels auch nicht geöffnet, sondern ich öffne halt die Kommandozeile und dann gebe ich dieses Kugels Process Run ein und dann geht es schon los. Also da öffnet sich nichts und das ist auch super schnell gemacht. Also so wie ich das jetzt verstehe, ist es eben so, dass die ähm, Kugels Oberfläche überhaupt nicht geöffnet wird, sondern einfach nur die, die Processing Engine, die hinten dran hängt, wird eben angesprochen. Cool, das heißt, dass auch der, also das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen, wie der Startup, also wie lange es quasi dauert, ob das irgendwie dann ein bisschen Verzögerung hat oder geht es wirklich direkt dann auch los mit dem Prozessieren? Ähm, also es geht eigentlich direkt los, also mir ist keine längere Verzögerung aufgefallen. Cool. Ja, muss ich wirklich mal ausprobieren. Das ist ein tolles Tool. Ja. Wir haben noch ein paar Fragen Richtung Photon. Ähm, findest du Photon besser als Nominatum von den Ergebnissen des Geocodings? Ja. Äh, äh, Soweit ich weiß, basiert Photon eh auf äh, Nominatum. Da ist dann noch eine Schicht drüber geschaltet, was da genau passiert. Äh, weiß ich exakt nicht. Ich finde die Schnittstelle ähm, relativ angenehm und einfach. Deswegen habe ich das gewählt. Aber ich habe da jetzt exakt keine wirklich äh, fundierte... Äh, Erfahrungswerte, was die Unterschiede sind und was jetzt da besser ist. Hm, danke dir. Und noch eine Frage zu Photon. Funktioniert damit auch Routenplanung? Äh, mit Photon nicht. Nein, das ist rein zum Geocoding für, für Routenplanung. Kann man zum Beispiel Graphhopper nehmen. Dann gibt es auch eine Foskis-Routing-Instanz, die auch komplett offen ist. Die basiert auf USAM. Dann gibt es noch Open Root service Und die, Da muss man sich eben den Syntax anschauen und in der URL sind dann eben die beiden Koordinaten, also von wo es losgeht und wo es hingehen soll, äh, vermerkt und dann muss man die dann jeweils äh, ersetzen. Also da gibt es mehrere Anbieter. Man kann sich natürlich auch einen kommerziellen Anbieter holen, wo man dann irgendwie eine bestimmte ähm, Quote und so haben kann. Also da gibt es äh, recht viele Beispiele. Ja, ich kann da auch wirklich empfehlen, Graphhopper kann man super einfach lokal installieren. Das ist ein Kommandozeilen-Ding, da sagt man welches Gebiet will ich haben, will ich Deutschland haben, dann rechnet er durch und fertig, dann hat man lokal quasi das Ganze vorliegen, also ein, ein super Tool dafür. Ich sehe im Chat noch eine Antwort zu der Frage, ob äh, welche processing algorithmen verfügbar sind. Wenn man einfach Kugels, Process und List als Parameter übergibt, dann werden die wohl ausgegeben, das heißt, damit könnt ihr dann auch losspielen. Damit nochmal ganz herzlichen Dank an Jakob ähm, für diesen tollen Vortrag, damit wären wir mit der ersten Session heute Bühne 2 am letzten Tag der FOSCIS durch. Wir starten eine Pause und ich wünsche euch ganz viel Spaß im weiteren Verlauf des Tages. Bis später.